Wer sitzt da eigentlich vor mir, ist die übergeordnete didaktische Frage hinsichtlich der anthropologisch-psychologischen Struktur von Unterricht. Mit dieser Frage wollen wir im Kontext der Unterrichtsplanung bestimmen, welche individuellen Merkmale, welche individuellen Eigenschaften, welche individuellen Funktionen unsere Schülerinnen und Schüler quasi als Voraussetzungen und Bedingungen mit in unseren Unterricht bringen. Dabei geht es aber nicht um irgendwelche Merkmale, um irgendwelche Eigenschaften oder um irgendwelche Faktoren, sondern im Speziellen um diejenigen Eigenschaften, Merkmale und Faktoren, die den Lernprozess unserer Schülerinnen und Schüler nachhaltig beeinflussen können. Um diese zentralen Faktoren, Eigenschaften und Merkmale, um speziell die Determinanten, die damit verbunden sind, für schulisches Lernen bestimmen zu können, müssen wir uns natürlich klar machen, was eigentlich schulisches Lernen und Lernen überhaupt heißt. Und damit wir uns das klar machen können, lassen wir uns doch einfach mal ein Lernexperiment durchführen. Ich habe schon mal ganz unterschiedliche Wörter mitgebracht, mit der Bitte, dass Sie einfach diese Wörter Einfach mal beliebig und unabhängig von der Reihenfolge lernen. Also es ist der Tisch, Hund, Roller, Jacke, der Stuhl, der Bus, die Hose, die Lampe, der Vogel, das Fahrrad, die Socke, Schwein und Zug, die Kommode, das Pferd und der Pullover. Lernen bzw. bringen Sie sich doch einfach mal diese Wörter in einer vollkommen beliebigen Reihenfolge ein. Und, wissen Sie Sie noch unsere Wörter? Können Sie sich noch an unsere Wörter erinnern? Ja genau, es waren der Tisch, der Hund, der Roller, die Jacke, der Stuhl, der Bus, die Hose, die Lampe, der Vogel, das Fahrrad, die Socke, das Schwein, der Zug, die Kommode, das Pferd und der Pullover. Wie haben Sie denn eigentlich unsere Wörter gelernt? Also wie sind Sie denn? beim Lernen vorgegangen. Versuchen Sie doch einmal zurückzublicken, in Ihren Lernprozess einzutauchen und sich klarzumachen, wie Sie eigentlich diese Wörter gelernt haben und wie Sie dabei vorgegangen sind. Ja, wie sind Sie denn jetzt vorgegangen, als Sie unsere Wörter gelernt haben? Also, wie haben Sie denn unsere Wörter gelernt? Vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen ja unsere Wörter einfach immer wieder und wieder wiederholt. Also hat sich die Wörter innerlich, vielleicht auch laut, einfach immer wieder vorhergesagt, vielleicht auch immer wieder vorgelesen und die Wörter damit einfach nur auswendig gelernt. Vielleicht hat ein anderer von uns aber auch unsere Wörter in übergeordnete Sinneinheiten zusammengefasst, und diese übergeordneten einzelnen Sinneinheiten gelernt. Sprich, er hat gesehen, dass unsere Wörter sich in übergeordnete Kategorien gruppieren, einordnen lassen. Also Er hat gesehen, dass der Tisch, der Stuhl, die Lampe und die Kommode ihr Möbel sind. Dass der Hund, der Vogel, das Schwein und das Pferd ja Tiere sind. Dass letztlich der Roller, der Bus, das Fahrrad und der Zug ja eigentlich Fortbewegungsmittel sind. Und er hat vielleicht gesehen, dass die Jacke, die Hose, die Socke und der Pullover ja zur Kategorie der Kleidung, also der Anziehsachen, gehören. Und möglicherweise hat derjenige einfach nur die einzelnen Wörter unter diesen übergeordneten Kategorien gelernt. Vielleicht hat aber ein ganz anderer von uns, also so wie ich zum Beispiel, die Wörter mit dem alltäglichen Wahnsinn es jeden alltäglichen Morgens assoziiert. Und damit diese Assoziation, diese Analogie gelernt. Also, als mich die Vögel heute Morgen wach machen, machte ich meine Lampe an, ging zu meiner Kommode, zog meine Socken, meine Hose, meinen Pullover an und stolperte auf dem Weg zum Tisch, über das Pferd, über den Roller, meiner Tochter bevor ich mich auf meinen Stuhl setzte und danach meine Jacke anzog und letztlich mit meinem Fahrrad vorbei an den Hunden unseres Nachbarns, an den Schweinen in unserem Dorf, zum Bus fuhr und der mich dann rechtzeitig zum Zug zu meiner Arbeit brachte. Vielleicht hat aber ein wiederum ganz anderer von uns im Vorfeld seines Lernens sich zunächst einmal überhaupt ganz grundsätzlich Gedanken darüber gemacht, wie gehe ich hier eigentlich vor? Also wie könnte ich diese Wörter jetzt eigentlich lernen? Was könnte ich da tun? Also er hat sein Lernen zunächst mal geplant. Und möglicherweise hat er während des Lernens immer wieder vielleicht auch überprüft und kontrolliert, vielleicht hat das dann jeder von uns auch gemacht, ob er alle Wörter gelernt hat, ob er alle Wörter jetzt wirklich wiedergegeben kann. Und als er merkte, das gelingt mir irgendwie nicht so gut, weniger gut, hat er sein Lernen vielleicht verändert, hat er seine Lernstrategie vielleicht neu justiert. Vielleicht hat er dabei ein ganz anderer von uns auch erstmal grundsätzliche Gedanken gemacht. Also vielleicht hat er sich gefragt, was soll das denn jetzt? Also wo liegt denn der Sinn in diesem Experiment? Und was hat das überhaupt mit mir als Lehrkraft, was hat das überhaupt mit meinem Unterricht zu tun? Vielleicht musste derjenige sich auch erstmal selbst motivieren. Er musste den Sinn, die persönliche Relevanz dieses Lernexperimentes für sich klar machen. Und konnte erst dann in seinen Lernvorgang einstehlen, einstoßen. Und vielleicht hat aber ein ganz anderer von uns auch ganz andere Gedanken gehabt im Vorfeld seines Lernens. Also vielleicht gab es einige Personen, die dachten, boah, das ist doch viel zu schwer. Also so viele Wörter, das bekomme ich niemals hin so Unrecht hatte derjenige ja gar nicht. Also ohne unsere Strategien, mit denen wir jetzt vielleicht diese Wörter immer wieder wiederholt haben, mit denen wir diese Wörter in übergeordnete Kategorien eingeordnet haben, mit denen wir diese Wörter mit den vielleicht alltäglichen Wahnsinn eines jeden Arbeitsmorgens assoziiert haben, ohne diese Strategien hätten wir wahrscheinlich unsere Wörter nicht gelernt. Aber die interessantere Frage ist doch, warum ist das so? Also warum ist der Gedanke, dass das Lernexperiment, was wir eben durchgeführt haben, eigentlich schon ziemlich belastend ist, schon ziemlich belastend war? Also warum ist dieser Gedanke möglicherweise gar nicht so falsch? Die Antwort auf diese Frage liegt im Modell der menschlichen Informationsverarbeitung begründet. Innerhalb dieses Modells unterscheiden wir eigentlich Drei unterschiedliche, drei verschiedene Subsysteme bzw. Verarbeitungsspeicher und Gedächtnissysteme. Also, nachdem ich Ihnen unsere Wörter gezeigt habe und auch vorgelesen und auch vorgetragen haben, sind diese in Ihr auditives, in Ihr visuelles Gedächtnis gegangen. Das heißt, letztlich sind diese visuellen und auditiven Informationen zunächst in Ihr sensorisches Register, in Ihr sensorisches Gedächtnis gelangt bei diesem sensorischen Gedächtnis handelt es sich eigentlich um eine für jede Sinnesmodalität beziehungsweise Wahrnehmungsart spezifisches Gedächtnis, in dem große Mengen von Informationen festgehalten werden. Das meiste, was dabei eigentlich im sensorischen Gedächtnis, im sensorischen Register ankommt, das meiste davon, das nehmen wir grundsätzlich eigentlich gar nicht bewusst wahr. Das heißt, ganz viele Informationen, die auf uns einströmen, gehen eigentlich innerhalb kürzester Zeit verloren. Also sie werden quasi überschrieben und sind uns damit eigentlich gar nicht bewusst zugänglich und können dementsprechend auch nicht weiterverarbeitet werden. Die Informationen, denen wir aber bewusste Aufmerksamkeit schenken, die wir also weiterverarbeiten und weiterverarbeiten wollen, die Informationen gelangen in das sogenannte Arbeitsgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis als den zentralen Ort der bewussten Informationsverarbeitung, also der oftmals auch als Schaltzentrale der Informationsverarbeitung bezeichnet wird und der eigentlich unsere Plattform ist, unsere Lernplattform, also unsere Plattform, in der Lern passiert. Und von diesem Arbeitsgedächtnis ausgehend, wenn die Information dann in das Langzeitgedächtnis transferiert, wo sie dann letztlich langfristig gespeichert werden, das wo unsere Wörter möglicherweise auch noch morgen auffindbar sind, auch noch übermorgen, vielleicht auch in zwei, drei Jahren. Das Problem ist aber, und das ist das große Leider an der Sache, unser Arbeitsgedächtnis unterliegt eigentlich in mehrfacher Hinsicht Beschränkungen. Also Beschränkungen, die letztlich den Transfer von Wissen, den Transfer von Informationen in das Langzeitgedächtnis beeinträchtigen. Und diese Beschränkung hat natürlich enorme Implikationen, enorme Konsequenzen für das Lernen, aber eben auch das Lehren. Also ist beispielsweise die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ziemlich klein. Also die meisten Menschen, wir als Menschen, können in der Regel nur rund sieben Zahlen, rund sieben Wörter, rund sieben Gegenstände uns merken. Also meist, eine oder andere kann vielleicht zwei plus minus zwei mehr oder weniger sich merken. In der Regel können wir aber im Arbeitsgedächtnis auch nur unsere Aufmerksamkeit auf eine Sache richten. Unternehmen ist unser Arbeitsgedächtnis eigentlich ziemlich vergesslich. Also die Zeit, in der Informationen im Arbeitsgedächtnis gehalten, aufbewahrt werden können, die umfasst eigentlich nur wenige Sekunden. Und danach gehen diese Informationen, die dort drinnen sind im Arbeitsgedächtnis, eigentlich verloren, wenn wir diese Informationen nicht aktiv versuchen, im Arbeitsgedächtnis zu halten. Und damit wir Informationen eben im Arbeitsgedächtnis halten können, damit Informationen nicht letztlich verloren gehen und damit wir, auch trotz dieser Kapazitätsbeschränkungen, die dieses Gedächtnis hat, auch etwas lernen können, wiederholen wir, organisieren wir, verbinden wir Informationen, die an in uns herangetragen werden, wie zum Beispiel im Unterricht, eben mit Aspekten unseres alltäglichen Lebens, unserer Erfahrung, also mit dem, was wir bereits wissen, damit diese Informationen dann wiederum in das Langzeitgedächtnis transferiert werden können und dort eben auch langfristig abgespeichert und abgerufen werden können. Aber mehr noch. Wir rezipieren streng genommen nicht nur Informationen passiv und transferieren sozusagen unsere Informationen einfach von der Außenwelt in unser Langzeitgedächtnis, also indem wir Informationen zum Beispiel einfach nur wiederholen, sondern streng genommen, und das hat unser Experiment doch gezeigt, verarbeiten und bearbeiten wir Informationen aktiv durch bestimmte Prozesse. Also ein jeder von uns hat wahrscheinlich Informationen auf dem Weg vom sensorischen Register, ins Arbeitsgedächtnis selegiert und hat dabei seine Aufmerksamkeit auf relevante, auf bedeutsame Informationen gelegt und hat diese Informationen eigentlich streng genommen von unbedeutsamen, nicht entscheidenden Informationen in seiner Umwelt getrennt. Also die Mehrzahl hat von ihnen beim Lernen unserer Wörter wahrscheinlich keinerlei Aufmerksamkeit auf mich gelenkt. Hat mich also quasi einfach ausgeschaltet. Ich war quasi beim Lernen der Wörter eigentlich Gar nicht da. Also ich war nicht da, ich war ausgeschaltet, weil ich einfach nicht bedeutsam war. Ich war in der Situation einfach nicht relevant. Wir organisieren aber auch Informationen aktiv. Also wir haben ja gesehen, wir stellen Zusammenhänge zwischen einzelnen Informationen her. Bestimmt vielleicht auch übergeordnete, untergeordnete Punkte oder Hauptpunkte. Bestimmt zentrale Punkte oder ordnen die Informationen. Bestimmten Kategorien auch in einer bestimmten Hierarchieebene zu. Also beispielsweise haben wir unsere Wörter in die übergeordneten Kategorien, der Möbel, der Tiere, der Fortbewegungsmittel oder der Kleidung beispielsweise zugeordnet. Und ohne sind die dabei gewählten Kategorien natürlich durch unser Vorwissen geprägt. Also wie hätte ich, ohne zu wissen, dass es Möbel, dass es Tiere, dass es Fortbewegungsmittel oder Kleidungsstücke gibt, denn überhaupt diese Kategorien und diese Wörter und unsere Wörter in diese Kategorien der Möbel, der Tiere, der Fortbewegungsmittel und der Kleidungsstücke einordnen können. Das heißt, in diesem Sinne stellen wir eigentlich beim Lernen auch Zusammenhänge und Verbindungen zwischen den Informationen, die an uns herangetragen werden, die wir vielleicht organisiert haben, dem Vorwissen her. Also wir stellen aktiv Verbindungen zwischen den Informationen der Außenwelt und unserem bereits vorhandenen Vorwissen her. Unseren abgespeicherten Erfahrungen auch aus der Alltagswelt. Und integrieren sozusagen damit neue Informationen in unsere bereits vorhandenen Erfahrungen, unsere bereits vorhandenen Vorstellungen, in unseren bereits vorhandenen Vorwissen. Also in diesem Sinne habe ich eigentlich mir die Würde über den alltäglichen Wahnsinn meines jeden Morgens gemerkt. Und dabei habe ich auch letztlich übergeordnete Kategorien gebildet. Also ich habe die Wörter in die übergeordneten Kategorien meines Schlafzimmers, meines Esszimmers, meines Arbeitsweges eingeteilt. Und habe zwischen sozusagen diesen Wörtern und Informationen und auch zwischen den einzelnen Räumen und auf dem Weg zu meiner Arbeit quasi einen zeitlichen Fluss erstellt. Und über diesen zeitlichen Fluss habe ich mir letztlich unsere Wörter geprägt. Sprich, ich habe also aus der Analogie unserer einzelnen Wörter mit meinem alltäglichen Wahnsinn, den ich fast jeden Morgen erlebe, ein mentales Modell konstruiert, ein mentales Modell generiert, das ich dann sozusagen in mein Langzeitgedächtnis, in meinem Langzeitgedächtnis vorhandenen und abgespeicherten Erfahrungs- und Wissensstrukturen eingeordnet und angedockt habe. Das heißt, in diesem Sinne ist eigentlich Lernen ein aktiver, ein konstruktiver Prozess, bei dem wir letztlich relevante Informationen selektieren, diese Informationen organisieren und letztlich diese organisierten Informationen in unsere bereits vorhandenen Wissens- und Erfahrungsstrukturen unseres Langzeitgedächtnisses integrieren. Musik